Künstliche Intelligenz. Da stand einer der Menschen auf. Einfach so. Und auch wenn dies theoretisch nicht verboten war, war es doch so ungewöhnlich, dass keine der Maschinen mehr wusste, was der in diesem Fall zu tun sei. Also beobachteten sie ihn. Der Mann stand auf, ging einen Flur entlang, nahm ein großes Stück Papier und zeichnete mit der Tomatensauce, die er zum Mittagessen erhalten hatte. Einen Kreis darauf. Dann ging er einen Schritt zurück, betrachtete das Ganze und es schien nicht zu gefallen, weil er orderte mehr Papier und ganz viel Farben. Ab da stand er am meisten in der Ecke und malte. Doch zum Mittagessen setzte er sich an den Tisch, wie die anderen Menschen auch. Zum Schlafen ging er in sein Bett, und er verbrauchte nur sehr wenig Ressourcen. Die anderen Menschen fragten ihn, warum er dies täte. zeigt ihm Druckerzeugnisse mit viel besseren Bildern. Und wies eine künstliche Intelligenz an. Eben solche Bilder zu zeichnen wie er. Nur ein Perfekter. Als dies geschah, saß der Mensch lange. An genau jenem Ort, an dem die Maschinen ihn auch vermutet hätten. Und er ließ für sich sorgen, wie auch die Menschen. Und er ließ für sich sorgen, wie die anderen Menschen auch. Aber die Maschinen beobachteten ihn weiter.